ein Leben lang die Angst vor. Ah, oh Gott! Ah, genau. Das sind die, die meine Frau liebt. Oh nee, das ist ja fürchterlich. Oh, oh Gott. Jetzt ist es kaputt. Aber da muss man ja schon viel machen. Jetzt das ja, das so, war schon ja schon ja. Und äh, mit dem? Ja, ja. ja, ja. ist hart. So, nee. äh, im, im, Im Prinzip würden Sie jetzt einfach nur damit anfangen: Bambutu, kannst ganz normal. Wenn es aufhört zu so zischen, dann, dann ist es Kügel. Das Bügel, ist das Bügeleisen schon. Kälter geworden an der Stelle. Also der Begriff Rausbügel, mhm. das kommt echt von kommt von den Schreinern, ja. Die Kürschner behaupten das auch, mhm. die mit Fellen arbeiten, aber die lügen. <lacht> Man sieht es schon, also man sieht schon, dass man nichts mehr sieht. Das gibt doch gar nicht. Oh. Und das ist egal, ja wie das Holz auch behandelt worden ist? Nein, nein, es muss geölt sein, Sobald es lackiert ist, geht es nicht. Okay, Ich habe. mal das, weil die, weil die Feuchtigkeit eben das Wasser ja. nicht durch, durch den Lack kommt. Bei, bei Lack, Lack. machen sowohl den Lack kaputt als auch ja. okay. das Holz drum rum. und es wird dann grau und dann kann das wachen, bis schwarz wird. Ja, man spürt es noch ein bisschen in der Tiefe. Ja, das ja, ja, Gut, es war aber auch ein tierisches Loch. Ziemlich tief, aber also schon, also schon deutlich weniger. Das heißt nichts mehr. Ja, das heißt nichts mehr. Das das nicht mehr. War noch. Ja. War noch? Keine Ahnung. Das hm. ist okay. Im Prinzip geht es immer. Es ist halt einfach eine Frage dann, des Umgangs, der Geduld, des mhm. Bügeleisens und und so weiter, aber. Geht das bei jedem Holzarten? Das geht bei jedem Holz. Das geht bei jedem Holz und das geht eben auch, wenn sie jetzt mit einem Messer reingegangen ist. Genau. Da kann ich Jetzt sind wir die so Ja. Die sind wirklich langsam und die war auch nicht so tief. Und hier jetzt sind den aber also schließt sich das wieder. Ja. Klar, ich meine, das ist jetzt ein bisschen mehr da. Nein, es geht ja nicht Ja, aus. ja. Klar. Mhm. Das ist gar nicht. Warum denn das, das ist nicht Das ist Also aber kann oh, ja muss man schon genau fühlen. Da, ist, da sind das sind, da sind aber pff. ja das, ist das war das ja richtig Klar, das weiß ich nicht, aber das ist auch schon schön wieder zu. Ja. Okay. So, bitte, bitte. Tja, ich glaube, ich noch gelassen. Und dann haben Sie für den Leben lang. Die Ruhe legt was massiver zum Mittel an. Okay. okay. Mehr fast auf Was ist das Bindungsverlauf ja, <lacht> einer Seite. Ich unterschreibe alles. <lacht> <lacht>